Was ist das hier? Nein, nein, nein. Schaut euch das an, Leute. Wow. Hallo und damit herzlich willkommen zurück zur fünften Folge von Let's Play Lego Worlds. Und vor allem jetzt um die Weihnachtszeit ist es natürlich schön, mal wieder Lego Worlds zu spielen und da mal ein bisschen in die Weihnachtswelt reinschauen. Hier ist die Halloween-Map, aber wir wollen zur Weihnachtsmap. Let's go! Und ich bin sehr gespannt, was uns in der Weihnachtswelt erwartet. Und diese Welt wurde extra von Lego World als Weihnachtswelt festgelegt. Und jetzt stoßen wir auf eine neue Map. Ich bin super unglaublich gespannt, wie es da aussieht. Es schon mal Weihnachtswesen. Oh. Wow. Einfach nur. Wow. Wow. Wow. Wow. Was zur Hölle. Wie geil ist das denn bitte? Was ist das hier? Nein. Nein. Nein. Schaut euch das an, Leute. Wow. Wow, schaut euch das an. Alles festliche. Wow. Einfach nur wow. Wow, ein Sternsinger. Hallo, Sternsinger. Der Weihnachtsmarkt. Hier haben wir ein paar Stände. Was ich auch geil finde, ist, dass einfach hier wirklich schneit. Und zwar diese, wie heißen die, diese Teils, die man normalerweise von anderen Sets kennt. Wow. Ey! Schaut euch das an, was ist, wie geil, wie unglaublich geil ist das ich bin vollkommen geschockt. Wir gehen mal in ein Haus rein, hallo. Wir gehen mal in die First Person Modus. Wow, auf jeden Fall hier der Christbaum, ähnlich wie unsere Hier ein kleiner Herz, wow. Wow, mit Wasser Auf dem Koch wahrscheinlich gerade das Weihnachtsessen. Und hier geht eine Treppe nach oben. Wow. Wow. Ich würde so gern eine Nacht pennen in diesem Lego-Haus. Wow. Wow. Wie unglaublich schön ist das. Ich kann nicht fassen. Da unten geht es noch weiter. Wow. Wow, wow, wow. Ich kann's wirklich nicht glauben. Geil, dass hier aussieht. Ich, ich, ich kann es einfach nicht glauben. Hier ist so schön und gemütlich drin. Das gibt mir gerade richtige Weihnachtsvibes. Und ich freue mich richtig, das mit euch teilen zu dürfen. Wow. Ja, lecker. Glühwein mit Banane. Das ist auf jeden Fall sehr lecker, würde ich sagen. Wow. Einfach wow. Wow. Wir gehen mal raus. Und es sieht so unglaublich schön aus. Der Boden ist rutschig. Wir haben Bewohner hier. Zuckerstangen stecken in der Erde. Wie geil ist das denn? Schaut euch wie das... Schaut an, wie, ihr euch... wie das aussieht. Wow. Wie genial. Wer hat sich das ausgedacht? Ich will dem Typen Nobelpreis verleihen. Mann, was würde ich zahlen, dass ich in so einem Haus wohnen würde? Nicht fassen. Nicht in Worte beschreiben, wie geil ich das gerade finde. Wow. Ich würde sagen, bevor wir jetzt überhaupt irgendwas machen, kleiden wir uns in ein weihnachtliches Kostüm um. Das ist Kopftuch oder halt das hier. Dann machen wir hier den Kopf, noch so einen älteren Person, Würde ich sagen, dekorieren wir hier unseren eigenen äh, Weihnachtsmann sozusagen. So, Haare brauchen wir nicht. Bart auf jeden Fall. Boah! genial aus Spielzeugsoldat hier ist super Spielzeugsoldat Arme Botanischer Krieger dann würde ich sagen nehmen wir hier noch... ja das passt nicht nehmen wir das hier und zu guter Letzt noch einen schönen Umhang und schon sind wir hier gekleidet wie der Weihnachtsmann Genau, was ich jetzt noch... genau, Oha, jetzt hätte ich es fast wieder vergessen. Ich wollte nämlich unbedingt noch etwas ausprobieren, was hier auch saisonal ziemlich gut passt. Den Schlitten des Weihnachtsmanns. Da ist er! Wir haben unseren eigenen Schlitten gemacht. Und wir gehen hier rein in unseren Schlitten und erheben uns in die Lüfte von Weihnachtsland. Da unten geht es auch noch weiter. Wow, wow, einfach nur unglaublich, wie viel Mühe in diesem, in dieser einen Welt hier drin steckt. Wow, einfach nur unglaublich. Wow, von oben sieht das Ganze auch wirklich unglaublich aus. Bin ich stolz, was hier Lego Worlds hier geschafft hat. Ich bin der Weihnachtsmann und ich komme zu eurem Dorf, um euch Geschenke zu überbringen. Frohe Weihnachten allerseits. Auch an euch ebenfalls frohe Weihnachten. Und ich fürchte, damit beende ich jetzt tatsächlich auch die Folge. Es war wirklich eine super... Schöne Zeit mit euch dieses Jahr. Wir sehen uns erst am 31. Oktober wieder, da da der Jahresrückblick rauskommt, der diesmal übrigens wirklich krass wird, weil dieses Jahr wirklich auf diesem Kanal einiges passiert wird, ist. Und während wir hier als Weihnachtsmann rumschlitten, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Es ist Weihnachtsabend. Ich hoffe, ihr habt einen wirklich schönen Tag mit eurer Familie. Feiert schön, ähm, sage ich ein für alle Mal. Tschüss. Und bis ins Jahr 2022.